Hallo, es gibt äh, Neues zu berichten, leider nichts Gutes im Fall Julia F. Das ist das zweijährige Mädchen, das schon vor über einem Jahr vom Jugendamt alp -Kreis bei den Eltern herausgenommen wurde, wo das Gericht mittlerweile im Juni entschieden hat, das Kind muss ab dem 1. Juli 2019 zurück zu den Eltern. Die Eltern sind Eltern mit Behinderung. Und nach wie vor ist das Kind nicht zurückgegeben worden. Und ich habe erfahren, dass die Zweijährige nachts schreiend aufwacht, zum Teil stundenlang schreit. Sie beißt anscheinend außerdem noch ein anderes Kind, das in dieser sogenannten Pflegefamilie ist, wo Julia F. untergebracht ist. Das sind ja doch alarmierende Symptome, die auf eine Traumatisierung der Julia F. hindeuten, auf eine schwere Traumatisierung, eben weil sie den Eltern genommen wurde, sie ihre Eltern verloren hat und nun schon seit einem Jahr bei einer fremden Familie ist. Sie sieht ja ihre Eltern einmal die Woche für ein paar Stunden, das war's und hier muss sich sehr schnell etwas ändern. Man sieht doch hier, dass diese Inobhutnahme, die eigentlich schon längst vorbei sein sollte und das Kind sollte schon längst bei den Eltern sein, mittlerweile wohl schwere psychische Schädigungen bei dem zweijährigen Mädchen hervorruft.